Okay. Ah, hi, ich bin mit dem Mario Master. Bin schon wieder da. Ja, wir euch so, let's play, so Smash Bros. Ultimate. Ultimate. Yeah. Wir haben gerade rausgekommen den klassischen muss man zu zweit spielen. Ja. Und ja, äh, ich will. Die aber sein. nicht irgendwie angezeigt, was ich hier schon gemacht habe. Aber ich weiß so aus, wenn ich sag mal irgendein Charakter hier, welche ich, ich mm. habe äh, hab ich. Ja. Ich glaube hier so die ersten acht habe ich. Mal, mal, mal wen sollen wir nehmen äh, wir haben ja ein paar neue Karte hier freigeschaltet ne? ja also einen den neuen am besten dann machen wir hm. ich glaube meiner zählt irgendwie meiner bestimmt irgendwie die rote also muss ich irgendwie ja, ähm... ja jetzt mal äh, lassen sie den und Pit nehmen okay Finsterpit ja wer beide soll den Finsteren Pit nehmen äh, na, warte, nimm du Pit ich nur den Finsteren Pit habe ich glaube ich noch nicht ja, gut, dann machen wir das. Alles ja, das war's. Bin der Blonde. prinz Finsterapet. pit prinz Geisel <lacht> <Finsterer Pit. Pit. lacht> der, der Dämonen, was? Ja. Was ist das für ein guter name Komm, die schnappen wir uns. Ja. Ich glaube, Ich glaub, ich hab, ich hab noch Gold. Okay. okay. Äh, du hast auch nur zwei Tickets. Wenn du ein Ticket nimmst, äh, wenn du ein Ticket einsetzt, gibt's mehr Belohnungen. Ja. Und der Rang geht nicht runter. Nee. So. Okay, du Samus. Heute ist immerhin Was zum... Nein, ja. wer der beste ist. Natürlich der Fenster, aber... Ja, ich dann auch. Interessanter, wenn ich ehrlich bin. Er ist einfach so cool. Aber... Wo ist auch die los, ab. Gut gemacht, so die habe ich einfach unten reingehauen. <lacht> wir haben gewonnen. Okay. Das war extra klasse gegen Bowser und Bowser Junior. Okay. Die schnappen wir uns. Also drachen Die muss aus der aber ah! oh, was kommt immer mal rein? Ich die Was <lacht> ja, Ich, hab ja hm? ich die auf dich losgehen, weil du voll auf die losgehst. Ich mich irgendwie so ein bisschen weiter weg. <lacht> <lacht> Oh. was ich gar nicht weg, das Ding. Auf Platz. Warte ich halt den fest. Piu, daneben. Komm, like. ich markiere ihn. Bam, da ist er down. Ha, hab ich don gemacht. Ja, <lacht> oh, die Bosskämpfe der Boss kommt für da Bitch was. <lacht> oh Gandorf, den Gun schnappen wir uns. Gandorf, Grandpatorf. Ja, kommst du nicht vorbei? Nee, der ist, der ist unser Gebiet. Er ist vorbeigekommen, genau <lacht> ich weg. Ja, er ist über die Grenze gegangen. Oh, ich schnell Fangreif. Da, Vorsicht, andere Seite Ist über die, die, die sind über die Grenze gegangen. <lacht> <Der eine lacht> haben wir genau. den Mario und Luigi so sage, nicht gelernt, dass sie nicht über die Grenze gehen dürft, ohne Salz zu springen? Genau, genau. Aber. Ich glaube, ein bisschen stärker jetzt oh. Ich habe nicht gerecht. Ich war doch gar nicht tot. Okay. Ich war gar nicht tot. Ich habe nicht gerecht, obwohl ich nicht tot war. Äh. Was? Wie gegen mich? Ja, natürlich. Ja gut, okay. Ich hätte jetzt eine ganz schöne Identitätskrise. Nicht so Jetzt war der eine schon down. Bin aber nicht ich. Oyoyoyo. Oyoyoyo. Ayo. noch. Ja, klar. Wo diese die, die, die nervige Stimme noch hatte im Bro. Ja. Der Da beide da. Bam! Habe ich domma. Oyoyoyo. Das war extra klasse. Guck mal neu. Bayeretta. Die, die schnappen wir uns. Die will ich mir auch gerne schnappen. <lacht> Nein. Die ist, die ist voll sauer, ey. Dies ist, die ist immer voll gemein. Ja, ah, das ist voll überpowered, ey. Hast du schon mal gespielt? Nö. Ja, angefangen. Ja, Angriff, Wir haben voll die Reichweite, ey. Ja, mit der wollte ich Smash voll einfach machen, ey. Ja, wenn sie wirklich so einfach wäre. Ne? Warum ist sie dann jetzt schon down? Ich habe mir ganz einfach Smash eingefallen. Oh, spam. Nein! Nein! Nein! Geh weg, Bine. Schild. Ich, ich habe Angst. Protect shield. Ja, ja. Immer Jetzt nicht mehr. Was? So. Was? den Schlitter. voll drauf war wie so ein junger zeus irgendwie <lacht> zeus. <lacht> hey, deine weifu meine Weifu die schnapp ich mir nein sie gehört mir ich will sie verprügeln eigentlich will ich nicht machen ich schon aber ich habe noch eine zweite weifu ich sagte nicht mehr was wie aber gut das genau funktioniert wie ich geplant habe ich habe dich nur irgendwie mit einbezogen Boah. Ja, einer wird schon treffen ja einer trifft schon oder ja, Sorge post gut ja pausen und dann sagen lass mich ja nicht hängen <lacht> ich lasse dich doch nicht hängen oh spiel ja. okay ich muss dich abwerfen um mal das loswerden also wirklich da bin nicht kaputt. Nicht. Äh. Warte, wir kriegen ja alle. Äh. Nein. Äh. Na hier. Ich muss mal das ich Muss ich jetzt loswerden? nehmen halt. Warte Moment. Ohne dich würde ich gar nicht investieren. Ja, weil du mit Spiegel zertreten hast. Ja, bleib stehen. Verdammt. No. <lacht> du bist down. Ja, ich wollte noch da oben die Dinger holen. Wir haben keine Ahnung, wie man die bekommt. Man muss erst warten, bis das schwarze Loch aufgeholt hat. Dann zieht dann irgendwie so die Wand weg. Echt jetzt? ja okay. dann, dann kannst du da reichen Okay, Meister und Crazy, entkommen, die machen wir fertig. So, ich bin ich wieder da, ne? <lacht> Ja. Cool. Was ist das, gegen die beiden zu kämpfen, muss man schon seit Brawl bekämpfen, aber ja, ich habe die immer noch nicht raus, irgendwie weil wir diese Art machen. Aber ja, da muss Boden sein. Mal rauf. Aber nein, bin ich voll in den Mangel genommen. Wer bin ich? Was sind über 30 bisher? Aber oh je, ich treffe durch. Was ist passiert? Was? Oh, oh. oh. noch? Also die schaffst du auch noch? Ne? Ja genau. No, no. Oh nein, ja, ja, oh nein, shit. Ja, noch zwei Hände. Sind da sind auch nur zwei Hände Ja. <lacht> Wir haben noch 6000 Gold. Jetzt mal versucht, mit King Hero hier nochmal zu machen. Wohnspiel Meilenstein. Ja. Ich, ich habe noch gar kein Gold mehr. 60 Gold ha, ich habe beide erledigt oh, who wants some ja, wir auf die fresse zehn minuten wow ist nicht schnell sieben wir haben halt, wir haben es halt drauf sehr cool, ich weiß ob der jetzt irgendwie so gezählt hat hier so, ja ich glaube die machen wir hier alle Namen ja. okay die karos ist so schwer ne, ich weiß, warum ist er so schwer auf den, einfach zu spielen, ich weiß, einfach zu spielen, er wählt machst die bosse so platt bevor die irgendwie fertig sind irgendwie zu, äh, zu labern ja, <lacht> ja schon mal der Flugstage hier irgendwie fricken, wenn ich auf neun oder so versuche ne? ja auch dafür verreckst äh, du ja schon beim ersten Schlaf ich hatte das auch nie gemacht ja aber ich bin äh, auch, auch echt sau gerne online weil äh, ich spiele ja immer mit einem Kollegen äh, im Discord äh, oder hell gegen finster und dann, und dann immer wenn Pitt verliert weil ich immer im Finster er sagt immer so geh zurück in die Küche und mach mir ein Sandwich ja <lacht> ja will immer also unser Team verliert immer. Aber ich war der Beste in unserem Team jedes Mal. Also. Ich auch, bin, bin das auch jedes Mal. Also das ist schon mal gut. Also liegt nicht nur an mich, an mich, an mir, an mich, an mir. Äh. Äh. Kein einziger Name darf überleben. Ich glaube, war war auch wirklich mehr überleben. Wir treffen hier wirklich alles. Ja. T. Deine. Ich glaube, alles ist tot. Ich glaube, sie sind tot. <lacht> das ist einfach so gesteuert. Ja, bestimmt 1,7 Punkte wieder. Ja. 1,7 Millionen. Dann kriege ich immer so im Schnitt. Ja. Ja, ist dann alles. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. So, jetzt kommt. Wann dein am Nintendo. Sora stirbt. wenn ich vom Far Shadowing ist das so aus King the bald spielbar ist. Die 1,6. Jeden Tag. Jawohl. So wenig als wenn ich 100 machen würde. Hey. End Ergebnis. End Ergebnis. Pit. Pit. Movie Ray. Wo liegt Fensterpend bei äh, Pit? Nee. Egal. Machen wir noch da. Mit Dauer gezeigt Weil ich war ein Spieler. Nee. Warte mal. Hm, nee. Ist ja voll komisch dann. Ja, das ist ja voll komisch. Hm, wen sollen wir nehmen? Äh, wen habe ich, nicht, weil das... Aber ich sowieso wieder... Einzelne Federn, das ist ja eigentlich egal, ne? Ja, das ist wirklich eigentlich egal. Hm, den soll man nehmen? Äh, ich nehme mal... Den Little Mac. Der den Little Mac? Hm, dann nehme ich mal... Den Inkling. Ja, alles klar. Der rote Derby Derby, okay. Disziplinen. Das Derby? In jedem der Boxhandschuhe. Hat. Ja. Okay, unser erste Gegner ist Fuego. Ich bin kein Boxer, ich habe keine Ahnung, was ich hier soll. Ah. Komm, komm da runter. Oh. Ich gewinne nicht durch Boxen. Ich gewinne durch mit Waffen. Ich greife ihn. Das ist eine erlaubte Strategie, oder? In Boxen. <lacht> ja klar. Da sind sie sogar auf die auf Nase hauen. Oh, Boxer. Das muss ich ihn schlagen. Oh. Gut. Bin zufrieden. Komm her. mein Gott. Mein Gott, das ist mein Ding schon wieder weg. Mein Super-Schlag. KO. Ich hab ein K.O. gemacht. Das ist ein Boxsack? Ich hauen! Äh. hauen. Aua. Boxsack! Boxsack in deinem Gesicht. So oh, 0,4 das hätten wir besser machen können. Ah, was das? Ah, Rio. Rayu. Wie Rayu. Rayu. Raju! In die Fresse, In die Fresse. <lacht> du machst das schon. Ich chill hier oben mein Leben. Ja. Das war extra klasse. Gerade, wenn wir gegen... Oh Gott, gegen vier Mi-Boxer. gerade, wenn wir gegen Meister Ja. Au, oh, warte. So da war ich das, das weiß ich. Hast du das so da das? ab. Oh, yeah. Captain Falcon! So, weggetankt. Oh. Bock sagt mir das. Oh. Alter, warum habe ich schon zu viel Schaden? das ist, ja auch nicht. Ah. Das ist halt Captain Falcon. So viel zu viele Captain Falkness Einer ist schon sehr schwer. Mein Gott, drück, power und Gott, power. Mir ist passiert, habe ich runtergetreten. Warte, ich muss, warte, ich muss sie jetzt alleine bekämpfen. Ja, alleine, 80 Prozent. Und der hat ja überhaupt nicht hart so ist halt noch kein Falke. Drück einfach schnell, komm schnell ran. Ja, gut, ne. Ja. selber aus. Da nicht so geklappt. Nein. No, oh Mann. Ja, der Ricky ist so geklappt. Scheiße. Oh. Na, Warte 0,7. Uh. Warte. Warte, der hat uns geschlagen. Oh. Uh. Der, Aua! Äh. Auah, der hat mich voll gefolten punched. Ja. Falcon. Oh, oh, Gott. Äh, Was? siehst <lacht> du denn aus? Wo aus, wenn ich nicht, nicht, nicht geschminkt habe? <lacht> ah! Genau. Was ich nicht geschminkt? Ich das ja. Die... Oh nein! Oh. <lacht> <lacht> Wuhu! Ich auch hier! Ah! Entschuldigung. Ich bin, ich bin seine Klekselenz. lenz <lacht> ja, ich den Boxsack aber der ist jetzt auch noch dazu Meiner. Yes. auf auf mich. Aber ich habe ihn kaum geschlagen. Jeder hat gesehen. Das haben sie gut gemacht, herr Daniel. Oh shit. Ah, das Rematch. Ja, jeder erinnert sich an das Match in dem und die kon gegen den mat gekämpft hat ein box ding ja taucht irgendwie immer den box auf kann das sein ja immer diese blöde boxe schritt ich frage mich auch ob das für mich sehr, wenn die angekletzt sind ob da nicht auch mehr schaden mache keine ja, ahnung Oh. Habe ich doch nicht gut gemacht? <lacht> Habe ich gut gemacht? Äh, jetzt kommt ah, das Bonusspiel. Okay, ich renn, ich renn, oh, guck mal, wie ich renne. Ich Punkte einfach okay. äh. ab. Ich würde dir ja gerne nur mal sagen, dass du voll nutzlos bist in der Luft. Na du etwa das Nutzlos? Ja. Aua! Schau okay. oh, mal. So, einer fassst vorgehen. guck mal vor. Ich wenn ich muss von da erst war Mein Gott, ey. Das ist, schlimm, Mann. das ist voll schlimm. Das ist das Ende der Welt. Ja, hier mit einem letzten weg und dann wird einfach. Ich glaube, ich gehe mal zu früh da Oh Gott. Nee, ich schon wieder die zwei. war schon hat ich den Kampf nutzlos bin, ne? Ja. Oh, stehen Kontakt. Ah! Ah! Ah! Da, jetzt kann ich mich schon. Ah! Hui! Nein. Ja, Den schnappe ich mir. Nein. Oder er ist gleich tot. Der. Der. Kauchschlag, komm. Da ja, bringt er. Wow. Er ist gerade weg teleportiert, ey. Muss im ersten Versuch. Konter. Nicht so viele hat oh. Oh äh. da wird er jetzt nicht daran scheitern. Wo oh. wer gesagt wird mit einer Hand, ich habe eine Faust. Genau, das wärst Du springst jetzt runter. Ja, doch ich. Die Klippe hat mich aufgehalten, verdammt. Und da runterspringen, Mann. Die Klippe hat mich aufgehalten. Gut gemacht. Auf Komma gut. Da ist ich feier draußen Ich hatte die ganze Trommel Trommeln Ja. Oh. Nimm das, Sakurai. Und dein Quadrat. Ja. Was auch immer das bedeuten soll. und dein Quadrat. Ich glaube, niemand weiß irgendwie, was ihnen seine Geste bedeuten soll. Nee. Wenn er irgendwie seine Hände so vors Ich bin Sakurai. Und ich begrüße euch zu äh, Nintendo Direct. <lacht> ja. Müsst ihr euch mal angucken, das ist so geil, ey. war immer so eine bescheuerte Geste. Jetzt Mal mit irgendwie, und ich nicht, was ich da sagen soll. Was bedeutet Sakurais Geste? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Das stimmt nicht eben nicht, ey man da drauf um solche spiele zu programmieren da war so, so auch irgendwie zu Platon gekommen irgendwie ich glaub, irgendwie also, da hat es essen gegangen oder so hatten irgendwie Tintenfischen so und dann sind auch die spiele gekommen. <lacht> ich höre da irgendwas draußen ja trommeln oder irgendwie so ja was soll denn das irgendwie jemand am marschieren Ah, super ich sehe voll viele Autos und oh. unternehmen stößt seine ganze Technik um nee, irgendwie, ja, hier ist ja eine Kirche in der Nähe also ne. Tun wir gerade heiraten oh, nehmen an die Entschuldigung oh, ich kann nicht reden <lacht> <lacht> habt das gehört das klingt, nach, klingt so, so ein bisschen ich werde es jetzt nicht sagen aber ihr wisst was ich meine was? ich sag's nicht ich sag gleich. ich sag's gleich -screen. ich, ich auf gar keine ahnung was du sagst für mich hat ja an wie türkisch auch Zeit. also ja es geht in die richtung ich bin dann mit martin mich <lacht> was das sagt martin auf türkisch das ist ein martin marsch und auch immer so trommeln und so und marschieren, oh, ich fand das damals so scheiße. Ich fand das so ätzend und langweilig. Ich, ich, ich habe das immer mit dem damaligen Kumpel immer parodiert. Ja, äh. Lücke, Erwunsch, geil. Ja, Erwähnen uns alle als Little Mac über die Straßen gesprungen ist, um zu trinken. <lacht> ja die Dächer der Stadt von der Bronx, oder irgendwie herkommt glaube ich. Ja. Professor Lobo. Hafenanzug. Ja, da fällt mir gerade eigentlich dort mal beim Shop nachgucken. Ja, bisschen shoppen mit der Niro LP. Aber ich darf nicht wieder zu viel ausgeben, damit mich, wenn ich keine Continous mehr habe. Das ist mir schon oft passiert irgendwie. Habe ich irgendwie viel zu viel Kohle ausgegeben, konnte ich nicht mehr Continous kaufen. Keine Continous. <lacht> Haben oh geil! Wir 300 Sterne. Ja, nur Cloud Adventure Dream. geile Fuchs. Oh, guck mal, da hier hey, ist Tour. Hey, ist es hier? Mhm. Sieh dir das an. Neue Musik fürs Platoon. Ah, kenne ich. Ist, ist auch also das Splattfest Das mega. 1000 ist aber davon legendärer Premiergeist. Äh, sollen wir mal den Part beenden? Ja, können wir machen. Ich tue immer nur shoppen. Auch mit aufnehmen Also ja muss ja alles zeigen. Ja, hallo. Ja, wir müssen alles zeigen. Gut. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Aber es heißt, super Spaß. Ultimate. Bye bye.